Wir haben es alle nach Abidjan geschafft. Lieber Sadhguru, eine der weltweit wichtigsten Stimmen und Führer zum Thema Naturschutz und Land. In der heutigen Zeit, ihn, Sie, hier zu haben, ist absolut fantastisch und wir heißen Sie willkommen. Namaskaram und einen guten Morgen an alle Anwesenden. Nun... In diesem bestürzten Publikum muss ich nicht über all die entsetzlichen Statistiken sprechen, die mit dem Land und dem Boden auf diesem Planeten geschehen. Aber als eine Lösung, die ich sehe, definitiv gibt es viele Nuancen bei der Lösung und die sehr wichtigen Aspekte sind nicht klein in ihrer Anzahl oder Komplexität. Aber ich denke, das Wichtigste, wenn wir etwas erreichen wollen, ist, wie wir festgestellt haben, dass von allen Konventionen eine Konvention, die positive und schlüssige Ergebnisse brachte, das Montrealer Protokoll von 1987, bei dem wir uns auf die Ozonlöcher konzentrierten und das weitgehend gelöst wurde durch eine gezielte Aktion. Ich denke, die Zeit ist gekommen, in der diese Art von Aktion für den Boden notwendig ist. Der Boden muss von allen anderen Themen getrennt werden, auch wenn sie bedeutend und wichtig sind. Es ist wichtig, dass wir den Boden von anderen Aspekten trennen. Denn all diese anderen Aspekte sind für unser Leben nur so lange relevant, wie der Boden lebendig ist. Was ist es, was wir tun können? Ich denke, das Wichtigste ist, den Mikroorganismen, die die Grundlage allen Lebens sind, etwas Nahrung zu geben. Ihnen Nahrung zu geben, bedeutet, dass der organische Anteil steigen sollte. Wenn man sich das weltweit anschaut, hat kein einziges Land einen Mindestanteil von 3%. Nicht einmal ein einziges Land. Warum können wir uns also nicht dieses Ziel setzen? Alle anderen Probleme sind vorhanden. Wir können uns weiterhin darum kümmern. Aber das Wichtigste ist, dass wir als Generation von Menschen den Boden für künftige Generationen am Leben erhalten. Die Festlegung von 3% als Mindestdurchschnitt für jedes Land und die Schaffung von Anreizen für die Landwirte, um dieses Ziel zu erreichen. Wobei die Anreize so attraktiv sein müssen, dass die Landwirte danach streben werden. Und wenn sie dieses Ziel erreicht haben, sollten Industrie und Wirtschaft den Landwirten die Kohlenstoffgutschriftensysteme als zweiten Anreiz zur Verfügung stellen. Die dritte Ebene der Anreize ist, die Lebensmittel nicht einfach als biologisch zu kennzeichnen, als ob die anderen Lebensmittel unbiologisch wären. Das sind sie nicht. Und es ist extrem schwierig und erfordert ein ganzes Laborverfahren, um die Menge an Düngemitteln und Pestiziden in einem bestimmten Produkt zu messen, sei es Obst oder Gemüse. Das Einfachste ist also, den organischen Gehalt des Bodens zu messen, was der Landwirt selbst vor Ort tun kann. Mit ein wenig Aufsicht ist das möglich. Diejenigen, die 3% organischen Anteil erreicht haben, sollten diese Produkte, diese landwirtschaftlichen Produkte von Obst und Gemüse und Getreide, in einem anderen Regal auf dem Markt finden. Wenn Sie auf dem Markt ein anderes Regal finden, gibt es genügend wissenschaftliche Erkenntnisse, um uns zu sagen, wenn ein Feld einen organischen Anteil von 3% aufweist, welche Mikronährstoffe in den Lebensmitteln enthalten sind, welche gesundheitlichen Nutzen sie haben, welchen Nutzen sie für die Gesundheitsvorsorge haben. Ich würde mir wünschen, dass wir alle danach streben. Bei diesen komplexen Themen und Lösungen wird die Umsetzung zu einer großen Herausforderung. Denn die Umsetzung muss auf dem Land erfolgen und das Land wird nicht von den Wissenschaftlern verwaltet. Daher ist es äußerst wichtig, dass es sich um eine gezielte Agenda, eine anreizbasierte Agenda handelt. Inspiration, Anreize und negative Anreize nach einer bestimmten Zeit sind der Weg nach vorn. Das ist mein Appell an jeden von Ihnen. Denn ich möchte nicht, dass diese COP15 als eine weitere Konferenz mit noch mehr Papier und noch mehr Papier endet. Sie muss mit konkreten Maßnahmen enden, und zwar so, dass sie umsetzbar sind. Es ist umsetzbar und wir werden in den nächsten Jahren einen deutlichen Wandel erleben. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier sein darf.